Leadmagnet. In diesem kurzen Video werde ich hier mal einen kurzen Tipp geben zu einem Leadmagneten, wie ich das mache. Ich habe mir ein Leadmagnet gekauft, das, ähm, dieses optische Mittel, also das Bild, das 3D-Bild, habe ich machen lassen auf Fiverr. Und dann habe ich den Titel geändert, die Überschrift und das in meiner Landingpage ganz normal eingefügt wenn du jetzt keinen Liedmagnet haben solltest möchte ich dir noch einen zweiten Tipp geben wie du wirklich sehr schnell und auch ohne überhaupt einen Liedmagneten zu bauen eine E-Mail Liste aufbauen kannst hier unter dem Video gibt es einen Link einfach anklicken da kommst du zu einem kostenlosen Webinar wo dir alles erklärt wird und wo dir auch noch erklärt werden welche drei Fehler du niemals als Affiliate bzw. als Online-Marketer, gerade wenn du am Anfang stehst, machen solltest. Ja, also klicke jetzt hier unter dem Video auf den Link und viel Spaß dann beim Webinar.